lilo kleiner Tipp, äh, eigentlich äh, theoretisch wäre das ubuntu jetzt zu kaufen, das, äh, ja, das, wird in einer sogenannten Flash äh, äh, blitzartig verkauft, äh, hat aber nicht so richtig funktioniert, das war blitzartig verkehrt, also, wir haben nicht damit gerechnet, dass äh, 12.000 Bestellungen pro Minute kommt, ja, Flash, ich dachte erst die Verkauf der Flashback. Nein, das ist auch ein Blitzverkauf. Und machen dann per Twitter Ankündigungen. Jetzt eben gibt es ubuntu phone zum kaufen Und dann äh, kommen natürlich 12.000 Leute gleichzeitig und wollen es kaufen. Und dann brechen da sämtliche <lacht> Server zusammen. Äh, hier weist man darauf hin, dass sämtliche Ubuntu-Smartphones nicht vor März ausgeliefert werden. Es sei denn, äh, ihr habt vielleicht irgendeine Vorab-Version bekommen oder Testversion oder wie? Auch. Jedenfalls äh, theoretisch kann man es kaufen, praktisch nicht. Und wenn dann alle gleichzeitig, dass die Server zusammenbrechen. Super Sache. Äh, in der Schweiz kann man es nicht kaufen, ist nur available in der EU. Ja. also nur in äh, nur in äh, der EU zu kaufen. Zum Beispiel in der Schweiz könnte man das jetzt nicht. Ne? Ja, weil die Schweiz nicht zur EU gehört. Aber ich finde das eigentlich ganz gut so, oder? Irgendeinen Nachteil muss es ja haben, wenn sich Leute aus der EU rausschleichen. <lacht> nur so Nebelmai. Also, gibt es theoretisch in der Praxis, äh, wenn überhaupt, im März, äh, aber dann nur blitzartig, äh, wenn man schnell genug bestellt und der Server nicht abschmiert vom BQ. Ich hoffe, ihr mitkommen zu haben. mit freundlichen Grüßen und Tschüss.